Stellen Sie sich vor, wie das Land, in dem Sie leben, von immer unfruchtbareren Böden geplagt wird, was den Anbau von Nutzpflanzen immer schwieriger macht. In der indischen Hauptstadt herrschen Sandsturmbedingungen und jetzt wird befürchtet, dass die Region bald zur Wüste wird. Wüstenbildung und Erosion sind beides Besorgnisse. Der Erdboden ist der Lebensraum, auf dem unzählige Leben gedeihen. Durch dieses gedeihende Leben wächst alles. Wir essen Nahrung, andere Tiere wachsen, alles geschieht, weil der Boden so reich ist. Wenn der Boden nicht mehr so reichhaltig ist, dann hast du den Planeten in vielerlei Hinsicht im Stich gelassen. Wir sprechen von Kohlenstoff, wir sprechen von Emissionen, wir sprechen von Verschmutzung auf verschiedenen Ebenen. Vor all dem müssen wir uns mit dem wichtigsten Anliegen befassen. Denn es gibt ein Missverständnis in der Welt. Es gibt eine Kampagne, die bürgerliche Belangen als Umweltprobleme darstellt. Wenn in New York City Plastiktüten herumfliegen, ist das kein ökologisches Problem, sondern ein bürgerliches Problem. Wenn unsere Flüsse verschmutzt sind, kann das behoben werden. In ein oder zwei Jahren, wenn man die notwendigen Kläranlagen einrichtet und Gesetze durchsetzt, können diese bürgerlichen Probleme mit ein wenig Rechtsdurchsetzung und Bewusstsein behoben werden. Aber das eigentliche Anliegen ist der Erdboden. Die Vereinten Nationen, die über genügend wissenschaftliche Daten verfügen, sagen ganz klar, dass wir Boden, landwirtschaftlichen Boden, für 80 bis 100 Ernten auf dem Planeten haben. Das sind 45 bis 60 Jahre, die wir an landwirtschaftlichen Boden haben. Sie nennen das Bodensterben. Du hast von Dinosauriern gehört. Du hast vom Aussterben der Dodos gehört. Aber hier geht es um das Aussterben des Bodens. Das eigentliche Problem ist das Bodensterben. Denn in den letzten 30 Jahren sind 80% der Biomasseinsekten vom Planeten verschwunden. 80%? Das ist Selbstmord. Weißt du, das ist echter Selbstmord. Also in 45 oder 50 Jahren wird es also eine ernste Nahrungsmittelkrise auf unserem Planeten geben. Das ist unvermeidlich. Wenn es zu einer Nahrungsmittelkrise kommt, werden diejenigen, die die größten Waffen haben, kommen und sich die Nahrungsmittel holen. Und das Chaos und das Leid, das wir für die Menschen auf der ganzen Welt verursachen werden, ist unvorstellbar. Glauben nicht, dass nur die armen Menschen sterben werden? Sie werden die Reichen töten und die Reichen werden sterben. Das soll kein düsteres Bild zeichnen. Das ist eine Realität, die unserer Geschichte schon oft vorgekommen ist. Und wieder einmal wird es von den besten Wissenschaftlern der Welt vorhergesagt. Was werden wir also tun? Warum verschwindet der Erdboden? Wohin verschwindet er? Schau, was sand ist. Wird zur Erde, wenn man ihm organische Bestandteile hinzufügt. Was Erde ist, wird zu Sand, wenn man hier alle organischen Bestandteile entzieht. Wenn du in einen Regenwald gehst, liegt der organische Anteil im Boden bei über 70%. In normalen landwirtschaftlichen Böden muss der organische Anteil mindestens 3 bis 6% betragen, um Erde als Erde zu bezeichnen. 3% ist das absolute Minimum. Aber heute, zum Beispiel in Indien, liegt der organische Gehalt in 62% der indischen Böden, bei 0,5% oder darunter. Wir stehen also buchstäblich am Rande der Wüstenbildung. Das geschieht auf der ganzen Welt, nicht nur in einem Land. Die Art und Weise, wie in den Vereinigten Staaten das Land mit Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden genutzt wird, nun, wir müssen verstehen, fast 80 bis 86 Prozent der biologischen Vielfalt befinden sich in den ersten 30 Zentimetern des Oberbodens. Wenn man mit Maschinen wie Traktoren bis zu einer Tiefe von 20 bis 30 Zentimetern pflügt und den Boden offen lässt, bedeutet das, dass wir die biologische Vielfalt vollständig zerstören. Bei Biodiversität geht es um den Humus im Boden, das Wort Mensch. Im Englischen Human kommt von dem Wort Humus. Das bedeutet, das hier ist tatsächlich Leben der Erde. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass der Boden in den Mittelpunkt gerückt wird. Denn wenn man ein Drittel bis 40 Prozent des Landes, vor allem in den Tropen, unter den Schatten von Bäumen stellt, könnte man den Klimawandel leicht umkehren. Der Boden wird heiß, einfach weil er gepflügt wird oder zugepflastert ist. Das Land muss unter Vegetation stehen, welcher Art auch immer. Natürlich in Gräsern, Sträuchern, Bäumen, was auch immer. Denn all das dient der ökologischen Aktivität. Und wir müssen auch verstehen, dass der Boden eine sehr bedeutende Kohlenstoffsenke ist. Und der Boden ist der größte Wasserspeicher auf dem Planeten. Und der Boden ist die Grundlage allen Lebens. Diese 90 bis 100 Zentimeter Oberboden sind im Durchschnitt auf dem ganzen Planeten die Grundlage, für 87 Prozent des Lebens auf diesem Planeten. Das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen, ist, die biologische Vielfalt am Leben zu erhalten. Denn wenn wir nicht jetzt damit beginnen, wird das nicht geschehen. In diesem Rahmen entfalten wir eine Bewegung mit dem Namen Bewusster Planet, die möglichst viele Menschen erreichen soll. Im Moment sieht es so aus, als ob Klimawandel, Ökologie, All das eine Spielwiese für die Reichen und die Elite ist. Nein, das muss sich ändern. Die einzelnen Menschen sollten sich der Gefahr bewusst werden, der wir ausgesetzt sind. Ökologische Themen müssen zu Wahlkampfthemen werden. Und die politischen Parteien müssen ökologischen Themen in ihren Wahlprogrammen einen hohen Stellenwert einräumen. Und die Regierungen müssen aufgrund ihres Engagements für ökologische Themen gewählt werden. Das muss passieren. Wir schauen also, wie wir eine politische Empfehlung für 192 Länder zustande bringen können. Die Rallye startet am 21. März, dem Tag der Tackung Nachtgleiche in London. Und von London aus geht es mit einem einzigen Motorrad durch 24 Länder, 30.000 Kilometer bis zum Flussbecken Discovery wo wir vor Ort in einem 83.000 Quadratkilometer großen Flussgebiet arbeiten, in dem 5,2 Millionen Bauern tätig sind. Der Körper selbst, den wir tragen, ist Erde. Wenn der Boden nicht reich und gut ist, kann es diesem Körper und jedem anderen Leben nicht gut gehen. Im Hinblick auf die Ökologie und den Klimawandel ist es also am wichtigsten, dass wir bewusst damit umgehen, wie wir unseren Boden bewirtschaften, wie wir ihn verjüngen, wie wir ihn revitalisieren. Dieser bewusste Umgang und die Schaffung eines bewussten Planeten sind das Wichtigste. Ohne eine große Zahl von Menschen zu involvieren, wird das nicht zur Wirklichkeit werden. Da wir demokratische Nationen sind, wird das nicht passieren, wenn die Menschen nicht sagen, dass sie das wollen. Lass uns also einen bewussten Planeten schaffen. Lass uns uns wahr machen.